Punkt 14. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass wir den Punkt aufnehmen, bitte überzeichnen dazu zustimmen. Dann, äh, gut, das war es von meiner Seite. Gibt es von einer Seite ja halt etwas? Ah, doch, eine Frage zur Tagesordnung und zwar warum beim Punkt Bürgerwünsche, da steht es uns immer dabei, welche Fraktion den eingebracht hat und auf der diesmaligen Tagesordnung ist nicht der Verfänger beigestanden, obwohl es unsere Grund Du hast noch die Möglichkeit, noch ein bisschen Stellung zu nehmen. So. Gut. Es steht in ein anderer da ist halt ein eine dabei SPÖ. Also, äh, das ist eine neutrale Gemeinderatssitzung. Nein, ist die sind hier das ist ja alles wieder da. Aber somit ist er steht da nicht oben, das wäre jetzt was anderes. So, wir sind am ersten Tagesordnungspunkt, Genehmigung und die Fertigung des Sitzungsprotokolls vom 10.12. und 17.12.2013. Diesbezüglich hat es mehrere Anträge gegeben, selbst der Grünen fraktion äh, der DAF-Fraktion und, und, und der, äh, der ÖVP. Äh, wir beginnen gleich einmal mit den Einwendungen von dem der Freiträger. Er bittet darum eine Aufnahme auf Seite 7 und Seite 8 wie auch der Leinwand dargestellt. Und wenn Sie das durchlesen haben, dann schreibt man zur Abstimmung. Grundsätzlich ist einfach zu erwähnen, wenn jemand Erweiterungswünsche im Protokoll wünscht, dann ist das nach ganz einfach nach einem, nach einem Antrag zu tun wo er dann eine kurze Begründung abgeben kann, warum er dafür oder dagegen gestimmt hat. Äh, ansonsten äh, besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas in das Protokoll nachträglich aufzunehmen. Das verstehe heißt, ich jetzt nicht. Ich habe Sie gebeten, da Ergebnisse zu machen, das ist das für ein Es wird jetzt nicht diskutiert, ja. es wird ich weiß, ich darüber abgestimmt. Nicht. Du hast einen Antrag gestellt ja. und alle können diesen Antrag lesen. Und ich bitte euch jetzt darüber abzustimmen. Und zwar stelle ich den Antrag. Da kann man jetzt erst den, den Teil zeigen, auf der Seite das muss ich zeigen. Ich glaube, dass Sie alle vorne hinankennen, muss ich da ja, es liegt noch in deiner Verantwortung, alle anderen Gemeinderatsmitglieder rechtzeitig darüber zu informieren dass Sie auch, wenn Sie zur Gemeinderatssitzung kommen, informiert sind darüber, welche Tagesordnungspunkt kommen wird und worüber wo Sie abstimmen sollen. Schlussendlich soll. ist der Gemeinde dann Gemeinderatssitzung da nicht dafür da, dass wir uns da jetzt einmal kundig machen, was Sache ist, weil dazu ist ja uh, die Vorbereitungszeit da und kannst du die Leute vorher informieren. <lacht> Vielleicht, Vielleicht wir nehmen das mal, das, auch, das ist das Wort heute. Hast du schon ein Bild gefordert? Nein, nein, ich meine, es ist... Ja, nein, nein, ah, nein. Wann ist es da noch ein gutes Geschick? Bitte, schau Ist das heute gekommen? Ja. Ich war am Freitag dort, weil es bis jetzt möglich ist, dass ich vorher ja, das keine, keine, Ergänz, keine Ergänzungen machen habe. Das ist gut. Ja, das geht nicht. Ja, das ist, das ist, das ist mir ja, das ist neu, dass, mir, dass das nicht geht. Selbst ja, ja, wenn wir da in die Meindeordnung Dass das man keine Ergänzungen machen hat, können wir nicht sagen, weil es nicht geht. Es ist rechtzeitig angekommen aber ja, es geht um die Information, die ja. Leute haben sich nicht informiert können. Aber unabhängig davon, wir haben alle den Antrag gesehen. Kann dieser Antrag bitte äh, detailliert gezeigt werden? Ja. es geht nicht wir waren das mehr an. Ja. Ich sehe da jetzt kein Inhalt oder sonst irgendwas, was man hier stürmt. muss. hat das hat's hat's so gebraucht? Entschuldige. Und wenn der, der Thomas Freiträger seine Anträge in dieser Form bringt, dass sie nicht verständlich sind, wie Ihnen dafür verantwortlich. Und ich bin jetzt nicht dafür da, dass sie in der Eichlauch rein und da Kindergarten spüre. Also eins ist einmal klar, das haben wir im auch schon gesehen, Wir müssen sie vorbereiten. Dazu dienen Gemeinderatssitzungen nicht das zu das, das ist ganz klar, ich meine, die Gemeinderatssitzungen gehen das dazu, hat, hat, hat dass wir noch das Protokoll zur Hand Niemand hat das Protokoll an der letzten Gemeinderatssitzung zur Hand und der Stefan den Vorschlag gemacht hat. Bitte, Entschuldigung. Außer also du, außer also du. Ich ja, ja, das stimmt. Ich eine doch ja, ich da ja, eine, das Protokoll ist rechtzeitig abgeschickt worden. Ich habe eine, ist eine, eine, eine prinzipielle Frage an den Amtsleiter dazu. Das heißt, es wäre rein rechtlich schon möglich, Punkte, Änderungswünsche im Protokoll von vornherein einzuarbeiten. Das heißt, man muss nicht einen Beschluss machen. Ja, also der Beschluss ist meine meine, die letzte Konsequenz, ja, wenn der Herr Bürgermeister sagt, er nimmt es nicht auf, den Änderungswunsch. was man braucht, ist ein schriftlicher Einwand, so wie er da ist. Und über diesen Einwand, ob er aufgenommen wird oder nicht, äh, entscheidet an der Gemeinde was. Kommt kein Einwand, dann gibt es das Protokoll in dieser Form im Prinzip ist okay, doch ist, das ist da kann ich nicht abstimmen. Kommt ein schriftlicher, wird es schriftlicher Einnahme, ist ja da. dann muss man darüber abstimmen, wird er ins Protokoll aufgenommen oder wird er nicht ins Protokoll aufgenommen. Während der Gemeinderatssitzung gibt es in § 60 Absatz 2a die Möglichkeit, dass wir drinnen, wenn ein Mitglied des Gemeinderates unmittelbar nach der Abstimmung verlangt, Zeit, vor der Abstimmung zum Gegenstand geäußerte also abweichende Meinung in die Verhandlungsschrift aufzunehmen. Dann haben wir schon während der Sitzung eine drin, dann kommt diese, diese Variante nicht zum Zug. Jetzt eigentlich mit diesem Einwand dieser Abstimmung so Aber ich werde ja das in dem Fall, wie sind. Ich kann also das nicht einarbeiten. Als okay, als ja. ja, aber den Vorschlag von Herrn Bissch, der ist im <lacht> Protokoll mit drin. Das heißt, bei der Gemeinde Sitzung hätte ich sagen müssen, bitte diesen Vorschlag auch ins Protokoll nehmen. <lacht> Ich habe es gerade vorhin erwähnt, welche Möglichkeiten da. Ja. Das erste Mal, jetzt haben wir heute bitte einmal ganz einfach. Wir haben eine Gemeindeordnung, da steht alles das Ist einmal ganz klar. Und vorhin habe ich das auch erwähnt. Wenn du etwas wünschst, das im Protokoll drinnen steht, dann hast du die Gelegenheit dazu, dass du nach einem Antrag, ob du jetzt dafür oder dagegen bist, einmal dahin steht, Nachher dann kundtust, wie du dazu stehst. In kurzen eigenen Worten, das nachher dem Protokollführer nachher dann sagst. Das ist es. Punkt um. Nichts weiteres es dafür. Und die Diskussion ist jetzt beendet. Weiter. Punkt, äh, Nächste bitte auch zu die nächsten Antrag. Ja, ja, ich will ah, noch, noch kurz dazu sagen, äh, bitte. wenn zum Protokoll gehen, äh, man kann jederzeit ja. was zum Protokoll gehen und nicht nur nach der Abstimmung. Dann äh, mal, die ja. wie ist mal die da ja. wir die Gemeindeordnung, bitte. Dann würde ich einmal durchfassen mit der Beschlussfassung. Ja, wissen Beschlüsse die Gemeindeordnung. Wenn Sie da herinnen, ja. haben, welche Beschlüsse und da ja. ist... Das ist ein bisschen Gemeindeordnung. Wir orientieren uns an der Gemeindeordnung und damit hat sich die Sache. So, bitte. Ja, bitte. Also, den Antrag von, von lieben Herrn Diplomuschen, Freitag, der habt ihr gesehen. Äh, ich stelle daher den Antrag, das Protokoll vom 10.12.2013 ohne die beantragte Änderung bzw. Ergänzung zu beschließen. Wer dafür ist, bitte um der Seite der Zustimmung. Das ich sie, ich Gegenstimmen? Kann. Ich Du zeigst ja jetzt, ich lasse mich und Dann stimmen ich ja, ich, bin genau. ich weiß nicht, du, was es geht. Ja, ja. ja ich das ja. So habe den ich Ort, so gestellt, dass man es so versteht, kann ich nichts dafür. Das war die Abstimmung. Gut, zum Punkt. Wir kommen zum Entschuldigung. Punkt wir. Kommt vorher Früher hat es geheißen, nachdem es abgestimmt worden ist, kann man seine Meinung oder so sein Statement dazu abgeben, warum man so abgestimmt hat das Jetzt kannst du das Protokoll vorlesen. Ich würde gerne diese Seite 7, dass sie auch das, muss mein dieses einfach weil anders wird es nicht möglich sein. die ganze Seite, bloß Ja, weißt du, du musst das beim nächsten Protokoll Wir haben jetzt Zeit. Ja, nein, wir Ja, das ist <lacht> Gut, Gut wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Äh, der, der Herr Stefan Helmreich hat auch einen Sorganspunkt geantragt. Das ist im Interpretierten Teil. Äh, wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar nicht zum nächsten, sondern zum nächsten Antrag von Herrn Stefan Helmreich. Äh, er wird euch ja alle darüber informiert haben, was Sache ist. Nehmen wir mal an. Das sind nur die zwei Seiten oder drei Seiten gewesen. Und äh, schlussendlich ist ja jeder Antragsteller selber für die Information, verantwortlich, die, die er zur Verfügung stellt. Und wenn er es nicht anders weitergeht, äh, können wir natürlich da auch nichts machen. Ich spiele es heutigen Protokoll Ich nicht, wenn man die nur einseitig einschreibt und genau die kritische Stellen herauskommt, dann ist das schon sehr bekämpft. Gut. gut, sind wir schon durch? Naja, ich sage einmal, die eigene Fraktion wird ja wohl informiert gewesen sein darüber, was der eigene Mann welchen Eindruck das erstellt, oder? Wir möchten ja ja. euch auch die Möglichkeit ja. geben. Wenn wir wissen es ja eh, ja. wir haben es ja so ja. es in unserer Fraktion. Wir wissen wahrscheinlich ja. ja. schon. Also lieber Bernhard lieber Breitecke, ich darf mich schon bitten, wir sind einer und und das ist in Gemeinderatssitzung und es ist ja nett, dass du dich mit den Türen so unser möchtest, aber das funktioniert so sicherlich nicht. Ich darf dir diesbezüglich ermahnen, an der Gemeinderatssitzung teilzunehmen und nicht an, an privaten äh, Gesprächen in der Gemeinderatssitzung. Das ist so vorgesehen. Gut, sind wir schon soweit? Ja. Ich stelle daher den Antrag, das Protokoll vom 16.12.2013, ohne die beantragten Änderungen bzw. Ergänzungen zu beschließen. Wer dafür ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, für den Stimmen. So. Ich darf jetzt die Schriftführer also zu mir wissen, das Protokoll zu Verfertigen. Beide? Von der gemeinde wärst, dann musst du wissen, was du dort Beate? Also Entschuldige, du kannst aber nicht davon ausgehen, dass die vier Seiten vom Protokoll jetzt nicht reinkommen dass wir unterschreiben. Okay, Deiner Nicht-Stellungnahme nehme ich aber als Nein. Danke. Ja. Genau. <lacht> <lacht> aber die gewissen Bevorwohnung ist das schon. Ich habe es angesprochen, dass jeder sagt, nein. Das ist ja keiner mit der Sitz, oder? Wir ja das ist ja so ein Unterschied. da gibt es keine. ja wisst ja ganz genau, wie das funktioniert, wenn wir Asylgewähren, oder? Gut, wir werden am nächsten Tagesordnungspunkt. <lacht> 2013. Und dazu darf ich unsere Buchhaltungsmitarbeiterin, die Frau Margit Stromberg, bitten, dass du so freundlich bist und den Rechnungsabschluss erläutert. Das das bitte? Prüfungsabschluss zum Rechnungsabschluss. Achso, zuerst, Entschuldigung, ein Aufblick noch. Zuerst kommt noch der Bericht des Prüfungsausschusses, weil es muss ja bei, jeder, bei jedem Rechnungsabschluss vorher der Prüfungsausschuss prüfen, klarerweise. Dazu gibt es ein. Prüfungsausschussprotokoll mit der dazugehörigen Beantwortung, was auf der Leinwand mhm. projiziert wird. Bitte. Das war nicht der Schreie, das vorige, das ist das, ja. das, ja. Robert, ja. Robert, das fotografieren? <lacht> oh. <lacht> das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 ich habe die Fotografie, das, was er noch geschmacht hat. Вы знаете, значит, чтобы я